Was geht's, Playfair am Start? Heute werden wir einen Discord Server erstellen und auch schon etwas einrichten und Leute und willkommen zu meiner Disco Tutorial Reihe. Hier geht es um Discord Tricks, Discord Server und alles drumherum. Um einen Discord Server zu erstellen, kriegt ihr ja als erstes Links bei diesem Reiter unten auf das Plus Server hinzufügen. Dort auf den blauen Button Server erstellen und schon könnt ihr die ersten Einstellungen an euren Server vornehmen. Als erstes den Servernamen und den Server-Icon, also wie er den anderen Usern angezeigt wird. Das ist aber noch nicht wirklich relevant, weil das könnt ihr später alles noch ändern. Ich nenne ihn jetzt zu Demonstrationszwecken einfach Test-Server und den Icon lasse ich so, wie er vorgeschlagen wird. Also stelle ich den Server jetzt bekomme ich schon die Möglichkeit, Leute auf meinen Server einzuladen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Stefan XD anlade, kann der dann später beim Server auch beitreten. so sehen wir jetzt rechts. Wir sind jetzt hier rechts. Der Online ist das aktuell. Bin das nur ich. Und wir sehen jetzt hier links die ganzen Kanäle, Textkanal, in den ich was reinschreiben kann. Sprachkanal, mit dem ich mich verbinden kann, darauf sprechen. Wir wollen jetzt aber, dass sich unsere User auch wohlfühlen, indem man Talks für Gaming anbietet. Also mache ich zum Beispiel hier Talk 1. Also hier schon mal einen Talk 1, mit dem man sich verbinden kann. Dann kann ich mir einfach diesen Kanal kopieren und machen zu Talk 2? Ich habe jetzt Nochmal einen Talk, und einen Talk 2. Jetzt haben wir zwei Talks, in denen sich die Leute verbinden können. Jetzt könnte man alternativ auch nochmal einen Kanal erstellen, und zwar den Minecraft Talk. In Minecraft Talk können sich dann Spieler treffen, die zum Beispiel Minecraft spielen. Oder keine Ahnung, was gibt es noch? Zum Beispiel ein Fortnite Talk. Jetzt habt ihr aber auch noch die Möglichkeit, ein Benutzerlimit für einen Talk festzulegen. Zum Beispiel gehe ich jetzt hier auf Kanal erstellen, Sprachkanal und vielleicht dann Zweier-Talk. Sagt euch sicherlich, ja, aber da können ja jetzt immer noch unendlich viele rein. Wie mache ich jetzt, dass es nur noch zwei rein können? Ihr geht hier auf den Kanal bearbeiten, auf das Zahldraht. Hier habt ihr jetzt hier unten ein Benutzerlimit, das ihr festlegen könnt. Das geht von kein Limit bis 99 User. Wir gehen jetzt hier auf zwei User, auf Änderung speichern und jetzt sehen wir hier auch schon, dass null von zwei Usern in dem Kanal sind. Und mehr als zwei kennt er auch dich rein. Und das ist sehr praktisch, denn wenn man zum Beispiel in Fortnite so also eine du spielt ist es ja manchmal nervig, wenn man auf einmal ein anderer noch mal reinkommt. Also ist es dafür da. Jetzt können wir hier Ganz oben, musst du das sollte sehen, da steht zum Beispiel Sprachkanäle oder Textkanäle. Das sind sogenannte Kategorien, in die die Channel unterteilt sind. Wenn zum Beispiel einem Spieler weiterhelfen wollen, wäre es praktisch, wenn man eine neue Kategorie mit dem Namen Support erstellt. Hier können wir dann Channel erstellen, zum Beispiel einen Chat mit Support-Chat. Ganz wichtig noch, die Textkanäle dürfen nicht groß geschrieben sein und dürfen auch keine Leerzeichen erhalten. Wenn man ein Leerzeichen macht, wird das durch einen Bindestrich ersetzt. Jetzt kann man hier zum Beispiel noch einen Sprachkanal anfing Zum Beispiel Support minus Warteraum. Dann eventuell auch noch ein Support 1 und ein Support 2. Wobei das bei Kanzler Server noch nicht so wichtig ist. Ihr müsst auch wissen, dass Sprachkanäle immer unter den Textkanälen angezeigt werden. Also ich kann jetzt zum Beispiel diesen Support Warteraum nicht über den Support Chat schieben. Das würde nicht gehen. Und würde ich jetzt einen neuen Textkanal erstellen, würde diese auch über alle anderen Sprachkanäle erstellt werden. Die einzige Möglichkeit, um das zu verändern, ist halt, wie gesagt, eine neue Kategorie zu erstellen und dort dann die, zum Beispiel einen Textkanal zu verschieben, damit man diesen unter den Sprachchchats hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel also unseren Freund die eingeladen haben, sie mit hier im Chat. Im privaten Chat, dass wir ihn hier in den testserver eingeladen haben. In den allgemeinen Chat. Sollte jetzt Schnellfeuer XD äh, auf dieses Beitreten klicken, sehen wir jetzt hier schon, erst auf den Server gejoint. Wir sehen jetzt auch links, dass zwei User online sind. Und zwar Schnellfeuer XD und ich, das ist Blaver. Jetzt, wenn zum Beispiel Schnellfeuer XD mal zocken möchte, da geht es zum Beispiel auf den Talk 1. Und ihr könnt ihm jetzt nachjoinen. Moin Schnellfeuer XD, hast du einen guten Tag? Ja, schon so. Okay, wir sehen jetzt hier noch die Auswahlmöglichkeiten, zum Beispiel wenn Schnellfeuer XD uns ganz zufälligerweise beleidigen sollte, können wir ihn für den Server stumm schalten. Und jetzt Schnellfeuer, sag mal was. Hallo, hallo. Wir sehen, man kann ihn jetzt nicht mehr hören, das Wort wurde buchstäblich aus dem Mund genommen. Wir können ihm jetzt auch die Server-Ein- und Ausgabe deaktivieren, dass er uns nicht mehr hören kann. Wir können auch die Verbindung trennen, also ihn aus dem Talk move. Sollte uns aber für längere Zeit stören, können wir ihn vom Server kicken. Wenn wir ihn kicken, bedeutet das, er muss wieder eine neue Einladung von uns bekommen, dass er auf den Server rein darf. Sollten wir ihn jedoch bannen, kann er nicht mehr auf den Server. Wir können hier unter den server einstellungen und den Mitgliedern Sowie den Einladungen können wir die Spieler verwalten. Zum Beispiel können wir hier die gewandten Spieler sehen. Da haben wir halt aktuell noch keine. Und hier ja, halt die Mitglieder, wir haben ja aktuell zwei. Hier sehen wir auch die Einladungen, welche User wir eingeladen hätten. Ich würde sagen, das war's jetzt für heute. Im nächsten Part beschäftigen wir uns mit Rollen, Rechte, damit ich zum Beispiel hier der Inhaber bin und schnell vorher der Supporter. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.